Hallöchen und herzlich Willkommen zu Gothic 2. Sich an allen so, Hey. Ich muss mit dir quatschen. Äh... Erzähl aber ich äh. will ja, Was genau wir stehen, wenn... Gucken wir, er noch mal sagt. Wer Das wird aber... Wo sind die anderen Wasser? Sie erforschen die Ruinen. Wir vermuten, ja. dass diese Ruinen... Wenn du daran interessiert bist, dich der Exposition anzuschließen... Kann ich dich mit einem, einem schreiben, schreiben zu Saturas du kannst schicken? kannst natürlich nur dann teilnehmen. Wenn du einer von uns natürlich. bist, doch fuck! Fick! Fick! Ficky fuck! Scheiße! Deshalb hat äh, Saturas mir den Ring nicht gegeben. Wir sind... Wir müssen erstmal äh, ein Teil des Rings sein. Oh Wind. Gott! Ich kenne den Herrn. Sein Name ist Ver Sehr gut. Bisher noch nicht. Dann oh Gott, Alter. Oh Gott. Nein, wir können immer noch nicht äh, Wegen auf den Ver anderen Teil. Ja. Was hast du bisher leider... Ich glaube es nicht. Wir können immer noch nicht auf den anderen Teil dieser gottverdammten Scheißdrecksinsel. Weil ich kein Mitglied des Ring des Wassers bin. Ey, wahrscheinlich muss ich erstmal die beiden Quests erfüllen, die Watras hat und dann nimmt er mich äh, in den Ring auf. So wird's natürlich, äh, wahrscheinlich sein. So und nicht anders. Weil das Spiel mich ficken will, aber so richtig, das will mich am, am hindern, am weiter äh, hindern. Äh, das will mich am Progressieren hindern. So. Oh, wie mich das ankotzt, ey. Wisst ihr was? Dann mache ich das so. Äh. Ich guck mal kurz im Internet, wie ich die Quest zu erfüllen habe. Mann, das kotzt mich gerade so richtig an, dass ich hier die ganze Zeit, äh, dass ich mich Backseat-Gaming äh, machen muss. Orthak oh, 2, die Nacht des Raben. Ring des Wassers Aufnahme. Wie kann ich mich den Ring des Wassers anschließen? Wie schnell die Antwort. Du musst Wattas einen Brief von Dexter geben, aber eins nach dem anderen. Als erstes musst du zu Dexter. Ich hoffe du weißt, wo er ist. Ja, weil wenn du... In Dexter liest er einen Schreiben von Raven. Den musst du unbedingt lesen, sonst klappt das nicht. Mit diesem Brief hat Was? Aber habe ich diesen Brief nicht schon gelesen von Dexter? Oder habe ich nicht gespeichert? Weil ich meine, ich habe den eigentlich gelesen. Okay, wisst ihr was? Dann gehen wir nochmal zu Vatras. Zum hundertsten Mal. Und dann müssen wir vielleicht die Quest auch nicht erfüllen. Das ist einfach so ein Rumgeeier hier, ey. Oh, Mann. Warte, ich lese mal den Brief erstmal. Da. Befehle. Da. Neuer Tagorentrag. So, und nicht anders. Und jetzt gehen wir zu Vatras. Und Vatras hat jetzt hoffentlich was zu sagen. Und nimmt mich in den Ring auf und etc. Hey, du wegen dieses Ich nee, das war nicht Bisher ja. noch dann beeilen. wegen der Ja Ich weiß, wo die vermissten sind. Was hast du herausgefunden? Sie sind von einem Kerl namens Raven in einen fernen Teil der Insel Korenes verschleppt worden. Was gibt dir diese Gewissheit? Ich habe seine Befehle gelesen. Er lässt die Banditen der Umgebung für sich arbeiten. Hier. Gut. Das hast du wirklich gut gemacht. Ich dachte schon, wir müssen uns damit abfinden, es niemals zu erfahren. So. Kann ich jetzt, äh... Ja, ich bin bereit, mich dem Ring des Wassers anzuschließen. Ich bin bereit, mich dem Ring des Endlich. Wassers anzuschließen. Dann hast du, Lord Hagen, deine Nachricht gebracht? Ja. Gut. Du hast bewiesen, dass du unverzichtbar für uns bist. Du sollst zu unseren Kindern gehören und in unserem Namen in die Welt hinausgehen, um Adanos Wille zu vollbringen. Ich Danke! Ich übergebe dir deinen Ring des Wassers. Möge er dir dienen, deine Verbündeten zu finden und mit ihnen gemeinsam das Gleichgewicht dieser Welt zu erhalten. Du bist der erste Magier des Feuers, der zu unseren <lacht> Kindern gehört. Darüber freue ich mich besonders. Es gibt für alles ein Adanos erstes Mal. möge dich schützen. Geh nun hin und triff dich mit deinen Brüdern. Sie Hi. werden dich in der Taverne zur toten Harpier erwarten. ...und dich in unsere Gemeinschaft aufnehmen. Die Taverne wirst du kennen. Sie liegt auf dem Weg zu Onas Hof. Vergiss nicht, deinen Ring zu tragen, damit deine Brüder dich als einen der ihren erkennen. Alles klar. Ja, endlich. Jetzt geht's aber wirklich weiter, Leute. Ey, Endlich. Ring der... Äh, er gehört mir. Äh, mach ich mal... ...den Ring ab. Zack dann auf zur sagen, was war. Endlich geht es weiter. Aber so eher. richtig weiter. Hallöchen Popöchen! Ich bin das neue Mitglied, hallo! Ich hörte von einem Treffen des Rings in deiner Taverne. Das ist richtig. Das müsste eigentlich schon so weit sein. Ich frage mich, wo die Jungs bleiben. Das interessiert mich nicht. Tja, haben sie sich vielleicht verlaufen? Das Treffen ja, ist heute? Soweit ich mich erinnern kann, ja. Hoffentlich wird es nicht wieder so spät. Ja, das das auch Huch. <lacht> Hat auf einmal die äh, Garnitur gewechselt hier. Aber so einen hässlichen Fummel muss ich nicht tragen, oder? Als, als äh, äh, Wasserregenanwärter. Da ist Laris. <lacht> Ja, ist das? Kord? Discord. Kavalorn. Garn. Martin. Martin gehört auch zum Ring des Wassers. Das ist ja ein Ding. Das ist doch der Hafenlagerwärter. Äh, ein paar echt interessante Leute, die dabei sind. Garn, den kenne ich doch auch. Der war doch ähm, der war doch beim Hof von... Ja, ich weiß gar nicht, wie der Bauer hieß. Dort, wo wir den einen äh, Drachensnapper erledigen mussten. So, das hätte auch selbst kommt noch wer? Hallo? So, mein junger Freund, wir sind hier zusammengekommen, um deine Aufnahme in den Ring des Wassers zu feiern. Die Jungs, die du hier sehen kannst, werden ab heute ein Auge auf dich haben. sorry, das wollte ich nicht. Alle, die dem Ring des Wassers die angehören, also sind Ob du Mist baust oder ob du unserer Gemeinschaft einen Dienst das erweist, wir auch. werden es wissen. Ich überreiche dir nun die Rüstung unserer Gemeinschaft. Trage sie mit Stolz. Aber lass dich nicht dabei erwischen, dass du sie in der Stadt oder in anderen bewohnten Gebieten trägst. Bedenke, dass wir nicht entlarvt werden wollen. Darum darf niemand erfahren, wer zum Ring des Wassers gehört. Niemand spricht über den Ring des Wassers. Das ist unsere oberste Regel. Also, halte dich daran. Noch Fragen? Wie sieht mit Waffen aus? Die Waffe des Rings ist der Kampfstab, aber jeder kämpft mit der Waffe, die ihm am besten liegt. Hier hast du einen von unseren Stäben. Ich konnte nie viel damit anfangen, aber vielleicht kannst du damit umgehen. Ja, wahrscheinlich eher nicht, aber... Wenn er das nicht sieht, mit welcher Hilfe kann ich bei euch rechnen? Ich kann dir zeigen, wie man geschickter wird. Wenn du Hilfe im Umgang mit Nahkampfwaffen benötigst, wende dich an Kort. Er ist ein Meister der Klinge. Gan zeigt dir sicher gerne, wie man Tiere richtig ausnimmt. Von Martin kannst du viel über die Paladiner erfahren. Cavalorn lehrt dich das Schleichen, Einhandkampf und das Schießen mit dem... Bei Orlan wirst du immer ein... Und was mit Magie zu tun hat... Ja, ja, ja, ja, ist sehr gut. Ich muss weiter... In Ordnung. Dann wollen wir dich nicht länger aufhalten. So. Geh nun umgehen zu Vatras und lass dir deinen ersten Auftrag geben. Gerne. Des Rings. Sehr des gern. lass uns nun zurückkehren zu unseren Pflichten. Wartet. Die Aber ich mal haben immer noch nicht aufgehört. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Bedrohung eingedämmt wird. Adanos erhalte das Gleichgewicht dieser Welt. Also die Banditen. ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die meisten hier schon ausgelöscht habe. Das ja. hätte er auch selbst können. So. Äh, jetzt müssen wir zurück zu Adanos, äh, zu, zu Adanos, zu Vatras. Also, ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass es keine Banditen mehr hier in Korinnes gibt. Weil ich so ziemlich jeden einzelnen ausgelöscht habe auf der Suche nach dem, naja, nach dem roten Faden der Story. Sorry. Sorry, dass ich euch die Arbeit weggenommen habe. Ihr könnt jetzt den Ring auflösen. Was ist eigentlich mit dieser Rüstung? Wie gut ist denn die? Äh, äh, äh, äh, äh, wo ist denn die? Da. Schutz vor Waffen, Schutz vor Fallen 50 jeweils. Schutz vor Feuer 0, Schutz vor Magie 10. Das hat Schutz vor Waffen und Fallen 40, aber dafür Schutz vor Feuer und Magie 20. ist ein bisschen besser so, overall, und sieht auch viel besser aus, finde ich. Der Vatras ist immer noch am Predigen, sehr fleißig bis in die späte Nacht hinein. So! Die Brüder des Ringes haben mich zu dir geschickt. Gut. Ich habe schon auf dich gewartet. Ich werde dich zusammen mit den anderen Wassermagiern durch das Portal schicken. Na, endlich. Du wirst der Spur des ehemaligen Erzbarons Raven folgen und herausfinden, wozu er die Bürger von Corinus gefangen genommen hat. Wir hier werden weiterhin versuchen, der Bedrohung durch die Banditen Herr zu werden. Bring dieses Schreiben zu Saturas. Von jetzt an wirst du deine Aufgaben von ihm erhalten. Na, geht doch. Adanos dich leiten. Ader noch sei mit euch allen. Endlich gehen wir in die neue Welt. Ich guck mal noch kurz, ob ich ähm, mit Laras quatschen kann, denn ich habe ja immer noch seinen Ring, denke ich. Ja, habe ich immer noch. Äh. Dann gebe ich ihm vielleicht, wenn ich kann, den Ring wieder und dann gehen wir zu den Wassermagiern und dann können wir endlich in die neue fucking Welt, in die DLC-Welt, ey. Wurde auch langsam Zeit. Ich hätte das alles schon so viel früher machen können, wenn ich einfach nur diesen scheiß Drecksbrief gelesen hätte und dann Watras angesprochen hätte. Oh, es ist so schlimm, ey. Ich habe jetzt wie lange, wie viele Folgen habe ich jetzt hier rumgegammelt und versucht, äh den Anschluss zu finden. Bestimmt fünf oder Gang so. Genauso, ist echt bitter. Ist echt bitter. Das der der, der Elix Release. Heute ist der 12. Der Elix Release ist am ähm, 17. meine ich. Das heißt, äh, ich werde es auch nicht pünktlich, nicht mal ansatzweise pünktlich schaffen, zum Elix Release mit Gothic 2 durch zu sein. Was mich ein bisschen ankotzt. Hier ist ein Aquamarinring. Da hast du ja nochmal Glück gehabt. Ich dachte schon, du hättest ihn verloren. hat er Eine Ursache. So. Zu Taverne. Oh Gott, ist das stockdunkel hier. Ich gehe mal kurz pennen. Ich hoffe, ich bin nicht äh, äh, verflucht. Sonst habe ich ein Problem. Oh, Mann. Was hier alles rum? Das interessiert mich nicht. Jetzt erstmal schön schlafen gehen in, in, in dem Bett. Ich bin so glücklich. Ja, ich bin nicht verflucht. Super. Und jetzt auf zu den Wassermagien. Ich muss speichern. Direkt gespeichert. Nicht, dass ich dann wieder gleich einen schwarzen Bildschirm oder so habe. It's so awake ja, so es, so in the morning the and I take a deep breath. And So, äh, ich sollte, glaube ich, erstmal mit Saturus quatschen. Du, du, du, du, du, du, du, du. Neue Welt, ich komme. Neue Welt, ich komme. Ich frage mich, wie viel schwerer die wird. Yo, Saturus, hey, du, du. blauer Kackbratzen. Ich gehöre jetzt zum Ring des Wassers. Wie ich sehe, trägst du unser geheimes Erkennungszeichen, den Aquamarinring. Ach, der Und gehört auch dazu. Ich erkenne in deinen Augen, dass du die Wahrheit sagst. Ist Jetzt gut. auf einmal. Ich werde deine Aufnahme in unsere Reihen akzeptieren, <lacht> aber bedenke, dass es auch mit einer großen Verantwortung verbunden ist. Und ja. ich will für dich hoffen, dass du ihr auch gerecht wirst. Ja. Ich schwöre, Waller. Voilà. Gib, Gib mir den Ring. Ich werde das Portal öffnen. Gut, als neues Mitglied unserer Kinder soll dir diese Ehre zuteil werden. Doch warte ich noch auf eine Nachricht von Vatras. Bevor ich sie nicht erhalten habe, können wir noch nicht gehen. Ich habe eine Nachricht von Vatras für dich. Ach so, okay, gut. Boah. Ich dachte, ich muss schon wieder zurück eiern, Interessant. Ey. Nun gut, hier, nimm den Ring. Wir werden uns am Portal versammeln und auf dich warten. Wenn Nefarius recht hat, wird sich das Portal öffnen, sobald du den Ring dort einsetzt. Ja, das will ich auch hoffen. Also für einen kleinen Moment dachte ich gerade wirklich, ich muss wieder zurück zur Hafenstadt und nochmal mit Vatras reden. Ah. La, la, la, la, la, la, la, la. und sie stehen ja schon alle versammelt, super. Könnte man eigentlich auch direkt screenshotten. Und hey, wieso nicht? Wenn wir schon so eine gute Szene hier haben. Oder nee, so ist glaube ich besser. So. Und vielleicht noch einmal von hier. Äh nee, scheiß auf. Los geht's! Ach nee, warte, ich muss mir jetzt in die sprechen. Wo bist du? Da. Hä? Hä? Mit wem muss ich quatschen? Vatras also, gab mir dieses Amulett. Ach ja, der kann mir was Neues beibringen. Das brauche ich nicht. Oder sollen wir erstmal auf Saturus warten hier oder wie? Oder was? Hey? Können wir jetzt? Hallo? Wir ganz gerne das Tor aktivieren. Muss ich das irgendwie erstmal ausgerüstet haben, oder was? Hä? Äh? Hallo? Damit du noch mehr. Nein. Kannst. Wenn wir erstmal Ich verstehe das nicht! ich jetzt nun den Ring oder nicht oder wie oder was? Versteht da das gerade überhaupt nicht? Kann doch nichts drücken. Ach so, hier muss ich das einsetzen. Ach oh. so. So, das Stargate aktiviert sich. Ich auch wieder 50.000 Screenshots davon machen, weil das so gut aussieht. So. <lacht> okay, der sagt nichts mehr, dann würde ich mal sagen... Auf die andere Seite! Hallo? Kommt auch was. Ja. Wir sind auf der anderen Seite. Wo sind die Wassermagier? Äh, Wassermagier? Where are you? Ich habe ein bisschen Bammel hier alleine, so in diesen Tempeln. Sieht mir ein bisschen gefährlich aus. Dolch, Gold. Oh, hier liegt was. Kohle euch. Wir sind auf jeden Fall nicht die Ersten, die es äh, hierher versucht haben, aber wenn hier eine Leiche liegt, dann muss sie auch einer Todesursache zum Opfer gefallen sein und wahrscheinlich keiner natürlichen. Deshalb sollten wir vorsichtig sein. Hier sind auch so viele Azteken-Statuen. Kann man da was lesen? Ja, Tatsache. Oder auch nicht. <lacht> Dabei habe ich schon die fremde Sprache gelernt. Hier ist noch jemand. Alte Münze. Hm, ah, das war's. Oh fuck. Oh fuck, da sind aber auf jeden Fall äh, Steinwächter. Oh shit. Mann, wo sind denn die Leute? Ich glaube, ich äh, sollte nochmal zurückgehen und denen berichten, dass, äh, dass sie mal rüberkommen sollten. Geh nochmal zurück. Warten da einfach, ey. Und ich soll alleine vor, hier, oder was? Was? Fehler. Out of memory. Was? Was? Mein Gothic hat sich beendet. Ey, ich wusste es. Irgendwie wusste ich es. Ey, ich wusste es so sehr. Ey, ich wusste es. Leckt mich... Doch, alle. <lacht> Dieses Spiel versucht einfach, mich immer wieder zu ficken. Na gut, ähm, passt aber perfekt, weil die Folge ist sowieso schon jetzt wieder vorbei. Ich starte das hier schon mal. Äh, danke fürs Einschalten und dann äh, betreten wir halt gemeinsam mit den Leuten in der nächsten Folge die andere Welt richtig. Und man sieht sich. Tschüssi.